ja, alle Freunde. Ich befinde mich heute hier im Technikmuseum Sinsheim. Ich bin schon gefühlte 40, 50 Mal dran vorbeigefahren und jedes Mal war ich entweder zu müde oder aber ich hatte irgendwie das Bedürfnis nach Hause zu fahren. Und heute habe ich mal die Zeit genutzt, bin heute hundefrei ähm, und bin nach Sinsheim gefahren und werde mir dieses wunderbare Museum anschauen. Und ich nehme euch natürlich mit und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was man bereits auf dem Parkplatz schon sehen kann. Ich drehe mal die Kamera. Also, hier sieht man, ich denke, das ist ein Feuerlöschflugzeug. Und hier sind die beiden Concords und auch ganz, ganz viele andere Maschinen. Ich glaube, ich stehe hier mitten auf der, auf der Einfahrt. Ja, ich stehe ja auf der Einfahrt. Und ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir jetzt einmal gemeinsam in das Museum gehen. Bis gleich. Okay. Schauen wir uns einmal um, da ist die Kasse, ein Mitteldecker, ganz frühe Zeit. Und Preis ist heute ein Tagespass fürs Museum, das reicht mir für 15 Euro für Kinder und für Erwachsene 19 Euro, also knappe 20 Euro. Aber ist natürlich schon Geld. Aber das wird es auf jeden Fall wert sein. Alleine die Exponate, die draußen stehen, mega krass. Ja, zahlen wir mal, ne? So, ich habe jetzt mein Ticket. 19 Euro habe ich bezahlt und heute gab es ein kostenfreies Red Bull dazu. An dieser, keine, an dieser Stelle keine Schleichwerbung. Und da vorne müsste eigentlich auch der Eingang sein. Wir schauen uns das mal an. So, Fanpass. Ich bin auf jeden Fall schon Fan. Hunde dürfen leider nicht mit. Und ja, hat funktioniert. Gehen wir mal rein. Cool. So. Also, hier vorne finden wir Drag Cars. Habe ich auch in Natura noch nie gesehen. Nein, das ist kein Spielzeugauto. Könnte man vielleicht jetzt auf die Kamera so denken? Ich zeig euch mal, wie groß die Stratis ist. Nur ne? mal so zu verständnis: Das Ding ist riesig. Erinnert mich ein bisschen an Cold Seavers. Mega cool. Und das ist so der Blick in die Halle. Und hier haben sie einige Cadillacs. Naja, okay, da kenne ich mich nicht so gut mit aus. Könnten also auch andere sein. Und wir gehen mal weiter. erinnert mich ein bisschen an Daytona. An diese angeschrägten Rennstrecken. Vorne kommt irgendeine Musik her. Also für jeden Auto-Enthusiasten sicherlich eine Reise wert. Sogar einen Lowrider haben sie hier. Spannend. Dann diese alten amerikanischen Autos. Ich oh, oh, kann ja nicht einfach schwenken, weil ihr natürlich jetzt erwartet, dass ich die Autos weiter zeige, aber das ist schon extrem spannend. Da oben ist der alte Lok, die werden wir uns anschauen und da gehen wir jetzt mal hin. So, wir sind angekommen in dem Bereich, der mich natürlich mit am meisten interessiert. Ihr kennt meinen Kanal, der heißt Schlachtfeldbegehung. Es geht also hier sehr stark um die Schlachtfelder des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Und hier wurde ein Diorama aufgebaut aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und das Schlachtfeld wird wahrscheinlich Afrika gewesen sein. Wir schauen uns das mal an. Sehr stark nach Afrika. Marokko könnte es natürlich auch sein. Ja. Panzerabwehrkanone, 3,7 cm, Baujahr 37, extrem guter Zustand. Das ist, müsste eine Feldartillerie sein. Pack 40 könnte es sein. Ja, Pack 40, Ausführung 43. Die hat wirklich alles durchschlagen. Und da vorne könnte ein Jagdpanzer sein. Welcher genau, weiß ich nicht, aber es wird... Um, das habe ich auch noch nicht gesehen. Extrem selten in dieser Ausführung. Das ist ein leichter Zugkraftwagen SDKFZ10 Kettenkrat unbezahlbar heute. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass der so riesig ist. Das Spannende hier, einmal die 2 cm Flak und hinten hatte man zwei Zwillings-MGs. Auch wahrscheinlich für die Flugabwehr, aber auch für die Nachverteidigung. Und hier haben wir ein Sturmgeschütz 3. 300 PS, 40 km/h Spitze, 4 Mann Besatzung und eine 7,5 cm Kanone. Krass. Das müsste eine 8,8 sein, allerdings auf einer Lafette, die ich so noch nie gesehen habe. Ne, 10,5, deswegen auch noch nicht gesehen. Da das Feldgeschütz für den Feldeinsatz zu schwer war, wurde es da ja auf den Heimatluftverteidigung oder auf Schiffe eingesetzt. Ab 1944 kam das Geschütz dann auch in Plattformen auf Eisenbahnen zum Einsatz und das ist übrigens, so sah damals das Geschoss aus, also unfassbar, habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie gesehen, im Hintergrund hört ja eine alte Leier. Oh, was haben wir denn hier? Narvik waren wir noch nicht. Eine Granate aus der Adolf Hitler-Kanone. Nur, nur mal so zum Verständnis. Das ist die Größe. Unvorstellbar. Ich geh noch mal weiter weg. Weil, ne, auch im Ver Verhältnis zu den Menschen. Riesengroß. Wenn die eingeschlagen ist, die hat wirklich alles zerstört. Und hier finden wir einen Jagdpanther. Okay, ein Jagdpanther. Abgeschrägte Panzerung, wie ihr seht. Tarnanstrich. Hier ist sogar noch die alte Zimmeritbestichung drauf gegen Haftminen. 700 PS, 46 km schwer und eine 8,8 cm Pack. Gewicht 45,5 Tonnen. Und Panzerung ein 15 mm bis 80 mm. Unvorstellbar. Auch diese Laufradrollen kann man natürlich jetzt nicht im Verhältnis sehen, aber schon extrem krass. Für Liebhaber von Uniformen, die kommen ja auf jeden Fall auch auf ihre Kosten und auch diejenigen, die oh mein Gott zum Starten des Films bitte Knopf drücken. Ah ja, da um, unvorstellbar. Und äh, wenn man nach links oder nach rechts guckt, man findet immer wieder was Neues. Das ist unfassbar. Panzerkampfwagen 3 mit der kurzen Kanone. 300 PS, 40 km/h schwer. Und das ist ein Sherman, ein amerikanisches Modell, oder? Ja, natürlich, amerikanisches Modell. M4A1 Sherman. Annähernd 50.000 Stück wurden davon gebaut. Und hier aus diesen Behältnissen wurden damals Nachschub, Nachschub abgeworfen, unter anderem hier dieses Motorrad. Ja, man musste mobil sein. Sowjetische Panzer. Der erste quasi hier Kämpfer der Freiheit Lenin und dann später hier mittlerer Panzer T-72. Das ist, müsste ein T-34 sein, Ausführung 85. Jetzt können wir leider nicht erkennen, welche Ausführung das hat. Aber ich zeige euch das mal von oben. Die hoch. Also, hier haben wir ein russisches Modell, amerikanisches Modell, deutsches Modell. Und, ähm, oh, da ist, der, da ist der Panther. Da ist der Panther. Wow. Seht ihr mal, wie so ein Panther von innen aussieht. Das ist schon ein Highlight. Getriebe. Die schweren Panzerketten. Da seht ihr auch mal, wie stark die Panzerung ist. Und aufgrund der Schräge hatte die Granate zwei Herausforderungen. Einmal musste sie natürlich erstmal Halt finden auf der geschrägten Panzerung. Die sind häufig nach oben dann weggegangen. Oder aber, ähm, wenn sie dann in den Stall eingedrungen ist, hatte sie aufgrund der Schräge eine höhere Distanz zu überwinden. Und ich zeige euch mal, wie groß das Ding ist. Also, keine Chance da irgendwie oben dran zu kommen. Ein riesengroßes Teil. Zimmeritbeschichtung sieht man auch noch. Ich meine, man konnte hier irgendwelche Knöpfe bedienen. Ich lese euch mal ein paar Daten vor: Baujahr 42 bis 45, 700 PS, auch viel zu wenig, 46 km/h auf der Straße, 7,5 cm Kanone und drei 7,92 mm Maschinengewehre. Also ein riesiges Ding, rediger Kampfkoloss und einer der stärksten Panzer, vielleicht sogar der stärkste Panzer aufgrund auch der Mobilität im Zweiten Weltkrieg euch einfach mal diese Größe an. Versucht das noch mal drauf zu kriegen. Also das ist sicherlich eins der Highlight hier. Darüber haben wir direkt einen Starfighter. sind viele abgestürzt damals. Man nannte ihn auch Witwenmacher. Mal schauen, was wir von hinten hier erkennen können. Hier sind noch Tanks. Die beiden Auspuffrohre. Und hier haben wir ganz viele Modelle. Jeder, der sich für Modellbau interessiert, kann sicherlich hier auch einiges ergattern und sehen genau unvorstellbar, oder? Also der scheint einen Treffer abbekommen zu haben, dann vergraben worden zu sein beziehungsweise übererdet und den hat man dann entsprechend gesichert und einige Sachen sind auch nicht mehr vorhanden. Die sind dann wahrscheinlich einfach paar 100 Meter von der ah, hier finden wir so die restlichen Teile. Das ist ja interessant. Okay, Augen auf beim Eierkauf. Alles Präzision übrigens. Beim Russen hat man gar nicht so stark auf die Präzision geachtet. Dabei ist es viel wichtiger, dass der Soldat im Feld den Panzer wieder schnell aufbauen kann. Es musste robust sein. Und es ging natürlich auf Masse. Das war keine wirkliche Hochtechnologie. Das war eher bei den Deutschen finden, auch bei den Alliierten übrigens nicht, außer später beim Petten etc. Aber der Sherman war auch einer der Ersten, der entsprechend auf diesen Fließplänen dann gebaut wurde. Und da kam es halt mehr auf Masse an, als auf die Präzision, wie bei den Deutschen. Ich würde mal frech behaupten, hätten die Deutschen damals nicht so stark auf Präzision geachtet, sondern mehr darauf, dass sie viel mehr Panzer hätten bauen können. Natürlich hatten sie auch das die Ressourcen nicht dafür und äh, die Alliierten hatten ja die Lufthoheit. Das bedeutet, da gab es verschiedenste Gründe für, warum man das nicht so machen konnte wie die Amerikaner. Es gab ja nie einen Luftangriff oder irgendeinen Angriff auf Amerika. Und dementsprechend konnten sie natürlich ihre komplette Industrie umbauen und auch sorgenfrei umbauen, dass kein Deutscher oder kein Japaner entsprechend dort angreift. Bei den Deutschen war es komplett anders. Die mussten irgendwann Untertage gehen in sogenannte U-Verlagerungen. Da gibt es ganz bekannte, zum Beispiel das Jonastal, die Ofenkaulen. Da wurden dann die Flugzeugmotoren gebaut. Teilweise so ganze Rüstungswerke wurden unter Tage verlagert. Auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Thema. Und wir widmen uns aber weiter dem Museum und gehen einfach mal weiter. Wir befinden uns jetzt wahrscheinlich unter Junkers, genau, U88. Und das war die Kanzel, wo der Bordschütze entsprechend drin war. Das wird wahrscheinlich hier gewesen sein für denjenigen, der gezielt hat, den Bombenrichtschützen. Das war eine Maschine, wo Adolf Hitler persönlich mit äh, transportiert wurde. Also nicht die Maschine, aber eine vergleichbare Maschine. Und mal gucken, wo wir jetzt lang gehen. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt hier lang. Eine 3,7 Zentimeter Flak. Man sieht auch direkt ein viel stärkeres Rohr. Nachrichten. Das muss ja natürlich auch kommuniziert werden. Und wir gehen einmal hier hoch, um uns einen Überblick von hier oben zu verschaffen. Und ich habe wahrscheinlich die Hängende noch gar nicht gesehen. Was haben wir denn hier? Schönes scheint auch ein Teil eines Flugzeugs zu sein. Was genau? Muss ich gleich mal unten ablesen. Hauptverbandsplatz übrigens. HVP und hier würde ich sagen haben wir eine Pack 34. Ähm, die war da haben wir die Pack 40. Das könnte die 34, aber genau weiß ich es leider nicht. Und da haben wir noch mal den Jagd Panther. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch was. Wir gucken uns hier die alte Dampflok an auch noch mit Reichsadler drauf, das Hakenkreuz ist abgedeckt, bzw. übermalt, eine Originallok aus der damaligen Zeit, die meisten Güter wurden damals natürlich mit dem Zug verbracht und ähm, das ist quasi das Rückgrat der deutschen ähm, Militärlogistik. So, wir befinden uns jetzt hier im Außengelände, im Freilichtgelände und ähm, für Militärgeschichte übrigens oder Militärtechnik und ich zeige euch mal, was ich hier sehe. Also hier ein ein mann -Bunker. die waren sehr verbreitet damals. Insbesondere da, wo man die Sicherheit von einzelnen Personen sicherstellen musste. Das war häufig an Bahngleisanlagen. Und hier haben wir wieder die 10,5 cm Flak mit dem festen Sockel. US-Haukwitze M. Die sieht mir schon fast wie eine L aus. <lacht> Riesengroß. T34. Den kann ich mittlerweile erkennen. Auch schon gut durchgerostet hier. Oh, das war ja nur ein dünner Stahl. Pack 40 kennen wir schon. BMP-Schützenpanzer. Extrem flache Silhouette. Und auch hier konnten natürlich die Patronen entsprechend dann abprallen. Russisches Modell oder tschechisches, müssen wir einmal gucken. Ostblock auf jeden Fall. Steht nicht dran. Wurde auf jeden Fall von mehreren Staaten gebaut, das Teil. Unnormal. M40 Long Tom habe ich auch noch nie gesehen. Richtig krass. Konnte sowohl in der Höhe als auch in der Seite gedreht werden. Normalerweise bei vielen Haubitzen habe ich das so noch nicht gesehen. Aber es macht natürlich Sinn. Dann muss man das ganze Fahrgestell nicht immer neu ausrichten. Aber auch ein Riesentrummer. Guckt euch das mal an. Verschiedene Panzerplatten hier ausgeschweißt. Marder, Deutsche Bundeswehr und hier der M3 Kampfpanzer Stuart, britisches Modell, glaube ich. Ja, ein britisches Modell. Da haben wir M16 Halbkettenfahrzeug. Ich kannte das eigentlich immer nur mit äh, Zwillingsmaschinengewehr, jetzt sogar ein Drillings. Oder die, das Vierlings fehlt hier, das kann natürlich sein. Habe ich noch nie gesehen, M24 bisschen so wie Tiger 4 würde ich sagen. Äh Kampfpanzer 4, Entschuldigung. Jetzt gibt es gleich wieder böse Kommentare. Ich gelobe Besserung. Ich versuche auf jeden Fall besser zu werden, was meine Panzerkunde angeht. Seht es mir nach, ich mache normalerweise Bunker, aber Panzerkampffahrzeuge, ich habe ja gehört, das sind keine Panzer, das sind Panzerkampffahrzeuge. Ähm, Interessiert mich auch. Beobachtungspanzer ohne Geschütz vorne dran der Centurion, richtig krasses Teil. Boah, richtig krasses Teil. Da vorne schießt dahin. Satellitenbodenstationsantenne, auch noch nie gesehen. Das Ding gehört zusammen hier ne, mit der Antenne. Waffensystem Pershing, kennt man auch aus der Zeit des Kalten Krieges. Natürlich heute überaltet. Dann verschiedene LKWs, einmal mit Kran. Ohne Kran, das wird wahrscheinlich Kommunikation sein. Nike Hercules, die waren natürlich auf deutschem Boden damals stationiert. Gibt auch noch ganz viele Raketenstationen, die man sich anschauen kann. Bergepanzer Sherman, auch noch nie gesehen. Das ist sicher ein ganz seltenes Teil. Hotchkiss, süßes Ding irgendwie. Wurde anscheinend noch sehr lange gebaut nach dem Krieg. Und hier ein Schiffsgeschütz. 10,5 wahrscheinlich. Ne, ja, nur 100er. Nur Aber war nah dran, oder? Nicht schlecht. Hier haben wir einmal einen Turm vom M47. Hier wurden Panzerplatten rausgeschnitten, damit man reingucken kann, wie das da drin so aussieht. Da ist die Kanone und alles, was man noch so braucht. Und hier ein Marinegeschütz. 105. Oh, der ist aber nett. Schaut euch mal hier: ganz normale Gummireifen. Und hier haben wir Schaufelreifen dran. Mal gucken: schwerer Spähpanzer. Auch eine relativ flache Silhouette. Vorne angeschrägt, damit die Patronen natürlich abplatzen. Bis zu 100 km/h schnell. Und äh, für die äh, Geländefahrt konnten Stahlräder abgesenkt werden. Ah, okay, das war also tatsächlich für dann ähm, äh, Waldboden etc. Flakgeschütze. Auch sehr interessant, das Ding hier. Äh, russische Zwillingsflak, 3,7 cm. 160 bis 180 Schuss die Minute. Das ging schon richtig nach vorne. Entschuldigung, das ist die Hinter. Da, da, das ist sie. Äh, hier vorne sind wir bei der Zwillingsflag. Aber steht leider nicht dran. Ich denke, das ist ein deutsches Modell, oder? Das weiß ich leider nicht. Aber französisches, deutsches Modell. Mischung. Wird ein deutsches sein. So, einmal kurz den Blick. Was wir uns alle schon angeschaut haben und was wir jetzt gleich noch sehen werden, ein Leopard, Leopard 1 wahrscheinlich, in einem sehr, sehr schlechten Zustand. NATO-Geschütz, 155 mm. Kampfpanzer M47 hatten wir gerade schon, nochmal einen Mannbunker und hier wieder ein Bergepanzer. So, ja, das war auch besser, dass dann niemand umlaufen. Wieder ein Schützenpanzer. Ihr seht selber, normaler Panzer, relativ hoch aufgebaut, Kampfpanzer. Schützenpanzer war immer sehr niedrige Silhouette, weil die natürlich dafür gemacht waren oder sind, dass sie beobachten, Auskundschaften, die sollte man nicht direkt sehen. Und wenn man sie bekämpft, sollte man die möglichst nicht treffen. Deswegen sind sie auch deutlich kleiner und schmaler als der klassische Kampfpanzer. Das ist ein interessantes Ding, habe ich noch nie gesehen. Oben eine Mini-Kanone drauf, wahrscheinlich ferngesteuert, vor dem Zweiten Weltkrieg von der Tschechoslowakei als Kampfpanzer nach Schweden verkauft. In den 50er Jahren zum Schützenpanzer umgebaut, Gewicht 10,5 Tonnen, Straßengeschwindigkeit 45. Okay, also Schützenpanzer dafür allerdings relativ hoch, muss man sagen. Aber es ist auch ein altes Modell, was halt modernisiert wurde. Die aktuellsten Modelle haben wir ja gerade schon gesehen sind deutlich schmaler von der Silhouette. Das könnte Mannschaftstransporter, ja genau, US-Mannschaftstransporter M59 sein. Ich hoffe, mit dem Gegenlicht sieht man das trotzdem gerade. Auch ein sehr interessantes M47-Kampfpanzer. Hier haben wir den Stuart schon gehabt, genau. Hier haben wir wieder die Schlag, Sehr interessant. Das ist schon, das interessiert mich sehr. Hatten wir schon. Der T-72, russisches Modell, wurde tatsächlich noch mal modernisiert und kommt bis heute zum Einsatz. Tschechien etc. wird das Ding immer noch benutzt. Und hier haben wir wieder den legendären russischen T-34. Wir müssen mal recherchieren, wie viele tatsächlich davon gebaut würden. Vom Schermen ungefähr 50.000. Manche sagen mehr, manche sagen weniger. Ich glaube, hiervon wurden deutlich mehr. Der meistgebauteste Panzer war was glaube ich. Und revolutionär. Abgeschrägte Panzerung, gab es damals noch nicht, hat der Russe entsprechend entwickelt. Ja, die hatten auch schon was drauf. Komplett anders. Die haben auf Masse gesetzt und auf einfache Wartung und der Deutsche hochpräzise. Und hier sehen wir ein riesiges Geschütz. Nicht das Größte, was ich je gesehen habe, aber schon enorm. Schwere 21 cm Kanone, Firma Spoda. Acht Stück gab es davon, wurden nach Schweden verkauft und es wurde portionsweise auf verschiedenen Transportern entsprechend verladen und dann auch transportiert. Schützenpanzer, geschützter Sonderwagen, den sieht man auch bei der Hamburger Polizei, wenn es dann Pauli gegen HSV spielt, Panzerhaubitze M7 B2, auch sehr beliebt in Company of Heroes. Extreme Reichweite, sehr krasser Zielradius, also das Ding ist schon und hier, krass, im Zweiten Weltkrieg im großen Umfang von den Alliierten eingesetzt. Klar, gehörte auch zur Erstausstattung der Bundeswehr. Elf Kilometer Reichweite maximal. Das wusste ich nicht, dass sie auch in Deutschland dann entsprechend genutzt wurden. Kampfverbandswagen 61, 705 PS. Da hatte man es dann schon drauf, dass man den Panzern auch mehr Pferdestärken gegeben hat, damit sie dann auch entsprechend mobiler waren. Ich hoffe, mein Akku reicht noch aus. Skoda M40 für die Türkei. Relativ langer Lauf. Und Panzer Haubitze Wespe, mega klein. Sehr schwache Panzerung. Und man konnte den Panzer auch damit bekämpfen, weil er hatte auch keine Nahverteidigung. Die Mannschaft war quasi die Nahverteidigung, indem man eine Granate reingeworfen hat. So, was haben wir auf der Seite alles verpasst? T34 wieder, das SU-100 selbstschwedlerfette, sehr interessantes Panzergefährt. Kennt wahrscheinlich auch jeder BTR-60, russisches Modell. Und verschiedenste gepanzerte Fahrzeuge. Ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich da nochmal zurückzugehen. Das lassen wir auch und gehen weiter und finden hier... Ein Amphibienfahrzeug, auch immer sehr interessant. In Overloot steht ja ein viel, viel größeres rum. Das hier ist relativ klein. Und mal gucken, was es kann. Brücken, Übersetzungsfahrzeug. Aha, okay. Also hier konnte dann entsprechende Brücke raus äh, transformiert werden und dann konnten entsprechend die Panzer darüber. So, was haben wir denn noch? Also den, den will ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ganz seltener Panzer auch. SU-100, auch sehr stark in Company of Heroes. Und oh, ich zeige euch den mal. Mega. Ich hoffe, ihr habt den komplett drauf. Sehr, sehr interessant. Also, ich würde sagen, bis hierhin schon mal ein mega geiles Museum. Kann ich jedem empfehlen und die 20 Euro bzw. 19 Euro sind es auf jeden Fall wert. Wie gesagt, heute hatte ich Glück. gab noch ein Getränk mit dabei. Keine Schleichwerbung. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter und gucken, was es hier noch so gibt. Rückwärts gerade. Ich zeige mal ganz kurz, was wir hier noch sehen. Verschiedenste Kampfpanzer. Den Storch, dieser Storch. Sehr stark fokussiert auf Zweite Weltkrieg. Ich hatte gehofft, dass man den Turm aufdrehen kann. Das scheint nicht der Fall zu sein. Und jetzt ist der Euro weg. Ihr könnt die Laufketten sehen. Auch wieder ein Feelingsschlag. Wir gucken uns den Panther gleich nochmal an, wenn es ein bisschen leerer ist. Hier von hinten. Für die zwei großen Auspuffrohren. zu 42. Das ist die Abschusshilfe von einer V1. Dazu müsste man natürlich wissen, was eine V1 ist. Das ist der erste Marschflugkörper, allerdings nicht wirklich intelligent. Und jetzt gucken wir uns noch mal das Bedienfeld an. Funkspruch, Kanone, schweres MG, Einschlag, Kanone hoch und runter hätte man auch machen können, aber haben sie nicht getan gerade. Schade. Ich gucke mal gleich, ob ich eine Euro kleiner habe, dann mache ich das auf jeden Fall. Hier verschiedene weitere deutsche Modelle. Das ist ein Jagdpanzer-Hetzer mit dem Standfarben des afrika korps Feldtaubitze M14 und ein Mini-Panzer, Panzerkrankwagen NTNHP5, noch nie gesehen. Deutsches Modell allerdings. So, die letzte, der letzten Prozent, sind, äh, wollten eigentlich die Concorde, aber da ist so eine lange Schlange, wir gehen in die Tupolev und sind hinten rein und schauen uns das mal an. Ich hoffe mal, dass der Akku noch ein bisschen hält. So sah das damals aus. Krass und direkt ganz leise, obwohl überall hier dieses Plastik verbaut ist und das reflektiert natürlich den Schall. So waren die. Sitzgelegenheiten damals. Beinfreiheit war auf jeden Fall gegeben. So. Na, der Herr? Ja. So, ich höre gerade, die Tupolev gefällt viel besser. Jetzt so, auf jeden Fall eilig. Der konnte jetzt nicht warten. Und da vorne ist das Cockpit, aber da sind einige Leute vor uns. Mal schauen, ob wir das noch schaffen mit dem Akku. So, Wir haben es auf jeden Fall noch bis zum Cockpit geschafft. So sah das damals aus. Da vorne Pilot und Co-Pilot. Und das war der Funkoffizier wahrscheinlich. Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass der Akku gehalten hat. Und hier die ganzen Sicherungen. Und hier also ich nutze die Gelegenheit, um adieu zu sagen. Ihr seht, es ist mega steil. ist quasi demnach empfunden, als das Flugzeug damals gestartet hat. Und vor der Akku ah, gleich nicht mehr hält, schlage ich vor, dass ich mich an dieser Stelle einmal bei euch verabschiede. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kommt auf jeden Fall mal hier hin, lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, lasst mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Da euer Random Life. Ciao. Ja,